Hallo meine Pokefreunde und Pokélenten, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute hätte ich einfach mal Bock, Kirby Stream 1 zu zocken für den Gameboy. Äh, das heißt jetzt nicht, dass sowas wie Pokémon oder so auf meinem Kanal jetzt äh, erstmal eine Pause oder so. Das Spiel ist eh nur 25 bis 30 Minuten lang. So lange wird auch die Folge. Und wir spielen das jetzt in diesem Video durch. Ja. Ähm. Ja, was könnte ich jetzt noch sagen? Äh, ich glaube, ich rede ein bisschen über Kirby, während ich das Spiel spiele. Also fangen wir mal an. Stage 1 Green Greens. Das ist die erste Welt. Es gibt fünf Stages, Wobei der letzte eigentlich keine richtigen Stages aber ja. Und äh, was wir hier in Kirby machen, wir sind hier Kirby. Wir können springen, wir können fliegen unendlich lang, indem wir Luft aufnehmen. Und wir können Gegner einsaugen und sie gegen, sich, gegen andere Gegner äh, schmeißen, ja. Ich bin gerade richtig schlecht und habe mich treffen lassen und nochmal, das ist richtig schlau. Aber kein Problem, denn hier gibt es schon äh, wieder Flaschen. Diese Flaschen, die geben zwei Herzen, also zwei Leben. Unten seht ihr auf der Leiste, der Score ist jetzt eigentlich vollkommen egal. Äh, unter dem Score seht ihr Kirby's äh, Lebensanzeige und rechts seht ihr Kirby's ähm, One-Up-Leiste oder so. Ja. Ich werde ein bisschen chillig rangehen. Ich bin nicht so der Beste im Spiel, also ich werde auf jeden Fall mindestens einmal Game Over gehen. Also nicht Game Over, aber Sterben halt. Ähm, ja, das Spiel ist auch gar nicht lang. Das ist eins der kürzesten, ja gut, eins der kürzesten Game Over spiele könnte man schon sagen. Aber trotzdem ist das richtig cool. und ähm, ich bin schon mal gespannt, wie ihr das findet, das Spiel könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet. Uh, jetzt wechselt der die oder auch nicht. Der täuscht nur an, okay. Das ist unser erster Zwischenboss. Einfach äh, so ein Bombenheini, der ist jetzt down. Und ja. Die erste Welt, die, die kann auch nichts. Die, die die ist echt schlecht, die ist echt einfach. Damals so nicht schlecht sondern einfach. Aber ich erinnere mich schon, äh, die, die vierte Welt, die, die, die kotzt dann. <lacht> es gibt ja noch fünf. Die fünfte Welt, da gibt es ja noch den Endboss. Aber dazu später erst mehr. Sache ist, ich spiele das mit Tastatur. Ich weiß, ob das wird, aber ja. Und deshalb bin ich jetzt nicht so der Beste mit der Steuerung. Und bitte Außerdem habe ich mal Bock, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, Spongebob oder Pokémon demnächst fertig habe mit dem Let's Play, dass ich dann vielleicht so ein Kirby-Let's Play mache. Zum Beispiel, keine Ahnung, Kirby's Land 2 oder Kirby's Adventure. Das ist richtig cool. Wenn ihr Bock hättet, also ich hätte Bock und ähm, das war mein Handy. Wir wir legen das mal ganz kurz weg. Oh, wir brauchen keinen Schnitt, denn wir, wir sind äh, Let's Player. Let's Player brauchen keinen Schnitt, ne? Nach Tara, ne? Ja. Hi. Äh, ja, was soll ich denn sonst sagen? Äh, Kirby ist auf dem Artwork. Ich kann das ja mal irgendwo einblenden oder so. Ähm, ist auf dem Artwork äh, schwarz-weiß. Und nicht pink, so wie der heutzutage ist. Das lag aber eigentlich, glaube ich, nur daran, dass man sich früher noch nicht für eine Farbe entschieden hat. Weil das ist ja eh schwarz-weißes Spiel und warum sollte man sich dann für eine Farbe entscheiden? Äh, ja. Ich weiß noch nicht, ob ich äh, auch alle Sequels finde. Wahrscheinlich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wieso man hier eigentlich raus kann. Das bringt jetzt. Äh, das habe ich schon immer gefragt, Mann. Aber naja. Oh, die sind wir beim ersten Boss. Oh. Willkommen bei Wispy Woods. Da frag mich nicht, wie ich so einen Namen auswendig kann. Der ist richtig einfach. Einfach aufsammeln und gegen schmeißen die Äpfel, die er schmeißt. Wenn er dann pustet, muss man einfach einfach stehen bleiben meistens. Man sollte einfach direkt vor ihm sein da meistens. Okay, das war gerade schlecht von mir. Aber komm, machen wir den Kopf ein bisschen länger. Der, der kann echt nichts. Oh, ich hatte gerade ein Problem mit der Steuerung. Aber ja, da hatten wir die erste Welt schon durch von fünf. Wir haben endlich geschafft! Yay, wieso endlich? Weiß nicht, aber ja. Wir sind jetzt hier in Castle Lololo. Und die Musik, die ihr gerade hört. Die Musik, die wurde später verwendet für Deiner Blade. Das weiß ich noch. Was wir gerade haben, ist ein Mikrofon. Damit one hit wir Gegner. Geht's hier weiter? Ich glaube schon, ja. Ja, ich glaube schon, oder? Weiß nicht. Ja, hier gibt's es weiter. Und hier die Bombe, die schmeißt man und... Also die pustet man aus und dann... Ja, schmeißt man die so gesehen. Also ja, es gibt halt so ein paar Items davon. Allgemein hat das Spiel auch schon ein paar Items. Aber das ist jetzt eher nicht so. so nicht so nicht wichtig. Äh, ich bin jetzt extra hier hingegangen und nicht nach oben, weil hier gibt es noch ein Item, was die... was die Szene gleich oben... Äh, einfacher macht. Wenn ich mich da jetzt treffen lasse, das wäre richtig scheiße geworden. Die Heilung. Ach, die Maxim-Tomate, die habt ihr vorhin gesehen, diese Tomate mit dem M drauf, die heilt komplett. Und ich glaube, noch ein One-Up haben wir noch nicht gesehen. Ein One-Up, das erhöht einfach die Zahl unten rechts plus 1. Wenn die Zahl unten rechts ab 0 ist und wir sterben, dann ja, können wir das Spiel nochmal neu spielen. Und wieso ich das gemacht habe, diesen diesen Umweg gegangen bin, wegen dem Power Lolly, With und <Siege> Tut leid ich mag die Musik einfach im Spiel Ja, egal. Die Sache ist in dem Spiel ist es so, dass so Power-Ups hier halt so extra Musik haben. Wenn die Musik aus ist, geht das Power-Up aber noch ein bisschen. Könnt Die lasse jetzt erstmal schießen, weil ich habe jetzt zu spät gemacht. Und Bams. Das ist einfach hier so ein kleines zeigen wie der gleich der boss ist also so ähnlich wie der boss gleich hier in der welt ich habe echt keine ahnung wirklich was ich so sagen soll äh, auf jeden fall wurde kann ich ja irgendwie sagen so kirby wurde halt ein instant hit auch wenn es nur so kurz, so kurz war aber das hat glaube ich war damals einfach egal und es gibt auch einen hard mode den könnte ich vielleicht mal irgendwann im stream oder so spielen keine ahnung vielleicht Hmm. Und hier gibt es Heilungen, die brauchen wir aber gerade nicht, weil ich gerade richtig gut bin. So gut bin ich eigentlich sonst nicht wirklich. Okay. Ja, ich verstehe nicht, wieso ich hier so, so, so, so einen Weg gibt, aber dieses bringt nichts, Der führt nirgendwo hin. So, gucken wir mal, ist das hier richtig? Nein, das ist nicht, das machen wir mal nicht auf. Oh, ich mag die Musik, das ist der Bosskampf bei Oder den ich später spielen. Kasse hieß dann später auch, glaube ich. Oder sowas. Äh, ja, wir sind schon beim Boss hier. Ich hatte das Spiel leider früher nie besaß, be besessen. Ich glaube, ich bin mich sogar um, weil sonst hat das... Okay, komm, wir machen mal eine Challenge. Wir versuchen das Spiel. Nein, okay, verkackt. Ja. Okay. Tot. Hat der unten rechts äh, links gesehen, da? Bosskampf. Ähm, Habe ich noch nicht erzählt, ne? Unten links, wo der Skull war, da ist jetzt äh, die Bossanzeige, anzeige die Boss falls das ein Wort ist <lacht> ja. ja okay ja aber ich habe dich ich spiele das gerade weil dass äh, ich ich habe mal ein paar Freunde von mir so rumgefragt wäre es denn cool wenn ich das jetzt erstmal mache und erst, keine Ahnung nächste Woche oder so wieder ein bisschen sowas wenn man Let's Play halt weitermacht fanden das cool und dann dachte ich mir jo mache ich das mal und das war schon das war der Boss dun dun dun dun dun dun dun dun. Der konnte echt gar nichts war einfach richtig easy. Yeah. Stage 3, Float Islands. <lacht> ich mag diese kleinen Szenen hier, die sind cool. Ja, ich, die Welt die geht eigentlich voll klar. Die ist halt die ist halt ein bisschen so schwieriger. Ein bisschen anders. Ja. Uh. Ins Wasser glaube ich können wir nicht nochmal schwimmen. Es gibt noch richtiges Wasser, wo Kirby einfach rumspringt oder so. Das war, war gerade doch ganz komisch. Und ich wusste und es äh, war gerade richtig lang, weil hier spawn einfach so manchmal. Also ich manchmal also hier spawn einfach so manchmal so richtig random Gegner. Und ich hatte gerade Glück, dass ich den einfach eingesammelt habe, das wollte ich mir gerade erwähnen. Ah, diese scheiß blooper Dinger oder was auch immer das sind. Hier haben wir nochmal ein Mikrofon. <lacht> ja. ja. Äh, ihr wisst wahrscheinlich, dass Kirby eigentlich ähm, Fähigkeiten bekommt, wenn man die Gegner einsaugt, aber das ist das erste Kirby-Spielen, da hatten wir noch nicht die Idee. Hinten es noch ein kleines Secret-Essen. Ach komm, der hat mich doch nicht berührt! Ach mann. Hat das halt, ist mir doch egal, mann. Ich weiß, die gibt es. Ja, ja. Äh. Ich muss aber dazu sagen, ich habe vorhin das Spiel... Ach mann. Ich habe vorhin das Spiel auch ein bisschen gespielt. Halt so ein zum Reinkommen wegen der Tastatursteuerung. Äh, Und ja, da war ich eigentlich ziemlich gut. Und ähm, ich rede gleich weiter. Hier, das ist das Wasser. <lacht> das ist so komisch. Und da haben wir einen One-Up. Wir haben schon die, die, die Hälfte des Spiels ungefähr. Jetzt mal no joke, das haben wir wirklich. Was wollte ich sagen? Äh, ja, ähm, ich habe vergessen, was ich sagen wollte Stimmt, ich habe das Frühstück gespielt. Und später kommt ein Boss, bei dem ich äh, den nicht gar nicht kann, aber bei dem habe ich vorhin das ist richtig richtig cool, hatte ich vorhin so eine Art Taktik oder so entwickelt. Die werde ich euch dann zeigen. Also falls ihr genauso Probleme habt wie ich bei dem Boss, dann habe ich gute Tipps für euch. Der Endboss. Äh, König DDD Der ist eh eigentlich Wenn man weiß wie der geht, dann der ist er ja voll einfach Hier haben wir Curry Da ist die Musik ist auch anders Und da können wir jetzt spucken, äh, so voll spucken. Oh hier kann man durch So ich glaube im Wasser Da geht die, äh, die Sachen einfach weg, keine Ahnung ähm, die Story des Spiels habe ich noch nicht gesagt. Das können wir machen. Ähm, König DDD, das ist so ein, so ein fetter Pinguin mit einem Mantel. Ähm, der hat äh, das ganze Essen, das ganze Obst aus dem Dreamland geklaut. Und dann hat sich Kirby bereit gemacht und sagt: Yo, ich nehme jetzt diesen Stern hier und fliege zu ihnen rüber. Und bereite das Land, bis sie ihn Und ja, das ist die Story. Boom! Jetzt sind wir in den Wolken. Von Strand kommen wir zu Wolken, oder? Oh, jetzt kommt mein Lieblingsboss aus dem Spiel. Da muss ich jetzt ein bisschen auf den anderen Bildschirm gucken, damit ich da ein bisschen besser bin. Ich, ich spam jetzt einfach nur die Tasse. Ich bin nicht so gut in dem Boss, aber der ist richtig cool trotzdem. Ah, nein! bin schlecht! Ich bin richtig schlecht gerade. Aber er ist tot! Yeah! Hatte früher ein bisschen Probleme über dem, aber der ist eigentlich voll einfach. Man muss sich sogar gar nicht mehr so anstrengen bei dem. Und da haben wir diese Welt auch geschafft. Jetzt kommt meine Hasswelt, äh, die vierte Welt. Bubbly Clouds. Alles klar. Oh, ich mag die Welt, die, Also ich, ich mag sie nicht, also... Ich mag die Welt her von, von dem Design, von dem Level-Design, aber... Es sind zu so viele Gegner, es ist... So oh, schwer! Das ist ein typischer Kirby-Fehler. <lacht> Falsche Taste drücken. Zumindest bei mir ist das so. Ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin. Ach man, ich bin einfach gerade schlecht, tut mir leid. Ich versuche so gut wie möglich meinen Kommentar zu halten. Auch wenn das nicht so ganz einfach ist, weil ich nicht genau sagen, weiß, was ich sagen wollte. Ich habe mich übrigens entschieden, die Spiele alle, so also Gameboy-Spiele, schwarz und weiß zu spielen. Diese Katze, ich weiß nicht, wie man die besiegt. Weil wenn man die ansaugen will, dann werden die richtig aggro und dann, äh, wenn die so, so besten kann ich aber mal kurz mal zeigen. Hier so. Und dann explodieren die. Boom. Vielleicht ist das auch noch ein Trick. Was das hier ist, das, das kann ich nicht sagen, das ist so ein, so ein herzliches Monster. Oh, die, die Regenschirme da, die sind richtig fies, weil wenn die, die Treffer, die einen treffen, dann tut das auch weh. das ist voll, voll fies. Oh. Okay, okay, ja, in dieser Welt sterbe ich eben eh mehr als einmal. Meistens. Ich, ich bin nicht gut in der Welt. Die nächste Welt. Oh, ich freue mich auf jeden Fall schon mal drauf, nicht? Aber ich. Ich finde cool, dass wir hier das Spiel spielen können und ihr mir äh, dabei zusieht, wie ich das spiele. Weil es gibt bestimmt Leute, die das noch gar nicht so wirklich gesehen haben. Äh, es kam ja auch letztens, also letztens, aber dieses Jahr auf jeden Fall, kam ja auch Kirby Star Allies vor. Ich weiß, nicht, ich weiß es gerade echt nicht. Das habe ich auch und ähm, ich glaube da gibt es auch so, so ein Retro-Level, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Und das war halt das erste Level von diesem Spiel hier. Wollte ich nur kurz sagen. Und ich werde auf jeden Fall ähm, demnächst auch noch mehr kirby spiele spielen. Hier habe ich ein Secret, das habe ich auch vorhin erst gefunden, die Runde vorhin. Die war, die war so geil. Ich habe einfach alles durchsucht und habe einfach hier einen Siegel gefunden. Einfach reingehen und dann können wir hier hin und. Oh, nicht runterfallen! Kirby! Und kriegen hier das Power-Up von vorhin, von dem Boss. Oh nein, du machst, machst du da Tomate. Ähm, die Sache ist, das Power-Up beim Boss, das äh, verlieren wir nicht, weil das ist ja ein Boss. Und dann kannst du das voll Power-Up ja nicht verlieren, sonst kannst du den Boss halt nicht besiegen. Oh, jetzt sind wir hier schon. Das ist mein Hassboss. Also nicht mein Hassboss, aber. Ich hasse den. Es gibt zwar nur eine schlimmere Version. Das ist auch der Boss von dem, von der Welt. Also der geht ja eigentlich noch ganz. So, ist ja noch ganz okay. Aber der Boss gleich, der ist richtig Aids. Aber ich habe eine Taktik entwickelt. Ich laber, glaube ich, ganz glaub von vorhin. Das ist schon leid. Sorry. Ähm. Ja, jetzt fliegen wir hier hoch in den Wolken oder was auch immer. Oh! Jetzt haben wir die das von vorhin auch nochmal. <lacht> Fragt mich nicht, wieso wir das nochmal haben, aber ach so stimmt, wir muss mal hier durch. Und ich habe vergessen, was man bei den inseln stirbt. Ähm, glaube ich zumindest. Egal, also, wir haben eh trotzdem noch genug Leben. Wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann glaube ich haben wir nicht mehr genug Leben. Beim Endboss werde ich bestimmt mindestens mindestens einmal sterben. Oder, oder, ja, kann, kann man schon. Doch, denke schon. ich schon. Ich bin halt nicht so der Beste in dem Spiel, tut mir leid. Oh, das habe ich ja ganz vergessen, dass hier unten in der sind. Bam, ist das ist mir jetzt egal gewesen. Ähm, jetzt müssen wir, glaube ich, hochfliegen. Oh, nee, nee, nee, jetzt kommt diese Passage. Und jetzt müssen wir uns den Weg freibahnen. Ähm, und hier aufpassen, dass wir da nicht runterfliegen. So. Ganz gechillt. Hier warten. So, okay. Sind wir durch. Und das Power-Up ist weg. Hier müssen wir aufpassen, weil hier fliegen überall so ein paar, ein paar Aslachs runter und äh, wir müssen wir natürlich ausweichen. Du, du, du, du. Du, du, du. Oh, das war mit hey, das war ja richtig gut. Hey, lol, wirklich richtig gut. Und hier im Mond kann man reingehen und dann kriegt man hier nochmal ein paar ähm, Items, wie zum Beispiel eine Maxi-Tomate. Ne, eine Maxi-Tomate da. Und ein One-Up. Auch? Wieder? Und hier auch noch eins. Geil. Und jetzt kommt der Boss, den ich überhaupt nicht kann. Crackle. Vorhin hatten wir gegen Crocodile gekämpft. das ist Crackle. Gegen den habe ich eine Taktik. Und zwar einfach hier, ganz am Rand, an der, Gegenseite, an der anderen Seite, wo er gerade ist, gehen. Cool. Zumindest meistens. Also hier am besten hingehen dann bewegt er sich so auf die Seite, spult die ganze Gegner aus und das macht er die ganze Zeit dann einfach. Das habe ich vorhin entdeckt, das, das war richtig cool, ich ich habe mich voll gefreut. Das dachte mir so, okay, das kann, das, das kann gut starten. Außerdem, wenn man hier ist und der drüber fliegt, dann glaube ich, wird man noch nicht unbedingt getroffen. Bams. Oh, der war so schnell. Ja, man muss einfach seine Gegner nehmen und auf ihn schmeißen und äh... Ja, seine, seine, seine spitzen Schlagminder. Äh, ich, ich weiß nicht was ich sagen okay. Auf jeden Fall haben wir den beschafft und jetzt kommen wir in die letzte Welt! Gegen König DDD! Und holen uns das Obst oder das Gemü oder das Essen, was auch immer. Wir zurück für Dreamland! Yay! Mount DDD. Oh, das ist eine geile Musik. Und da ist das Schloss, hoch auf dem Berg. Wir sind da angekommen. Boom, der Stern ist kaputt, aber den brauchen wir eh ja nicht mehr. Bams. Und jetzt, wir kommen in den Boss modus <lacht> Nee, aber wir müssen jetzt wirklich äh, jede Land nochmal bereisen. Erstmal hier Green Greens. Und ähm, ja, dann müssen wir nochmal die Böse besiegen. Aber die sind nicht schwer oder so einfach die gleichen Böse nochmal. Nur die hier, die Level-Abschnitte sind ein bisschen schwieriger. Und. Wir sind jetzt hier in Kirby. Was wir machen müssen, wir müssen zerplatschen und dann boom, geht's weiter zum Boss. F Frag mich nicht, wie man auf so eine Idee kommt. So ein du Kirby-Duplikat zerplatschen und dann kommt man weiter. Äh, der da, da kann nichts, der Wispy. Der wutz Wir haben auch eh genug Leben. Ich bin echt gut in den Run hier durchgekommen. Oh, ich bin gesprungen! Bin ich schlau, ey. Ich bin aber schlau bei dem Treffer. Uh, ach, shit. Okay, okay, jetzt bin ich schlecht gegen den. Normalerweise ist es voll easy. Aber naja. Halt so. Es kann sein, dass ich das. Ja, es wird auf jeden Fall das Spiel ein bisschen ran gesucht. Also unten so die Leistung ein bisschen hoch gemacht. Weil ich das anders machen kann. Ich ist es gegen Lolo und Falala. Glaube ich, hier sind die. Ach man, wie soll ich ihn besiegen? Ich habe echt keine Ahnung bei manchen Gegner, wie ich die besiegen soll. Ich meine, normalerweise nimmt man die eigentlich, saugt man die auf und dann schluckt man, man die runter oder so. Hab ich sie eigentlich schon mal gezeigt? Ich glaube, doch gar nicht gezeigt. Äh, mach ich mal. Kann ich ja eben machen. Oder gleich. Vielleicht mach's jetzt. Okay, wir können auch einfach runterschlucken. Das bringt zwar meistens eigentlich nichts. Aber ja, die Option die ist vorhanden. Ah, tot. Ja, nochmal rein. Heads up, ach man, egal. Wo ist der Kirby? Da ist der Kirby. Wie der so rumtänzt hier. Aber der Boss hier, der geht eigentlich. Ich, ich, ich finde nur in dem original originalen Kirby, was wir gerade spielen, da ist er ja ein bisschen schwieriger, ein bisschen komischer gestaltet. Normalerweise also es sieht jetzt nicht anders aus als in anderen Spielen, aber ich weiß nicht. Irgendwie Kirby's Verhalten hier bei dem Boss ist so ein bisschen komisch, falls man das so sagen kann. Ich weiß nicht. Oh, ich dachte gerade, er will mich töten! Ah. Ah. Okay, one-on-one. One-on-one! Bam! Was willst du? Das werden wir nochmal sterben. Kämpfen gegen den. Im, äh, in der, in, in, ich weiß nicht, wie das land heißt ja, ja das sterben wir mal eben ja. und ja Kirby's design ist auch eigentlich voll äh, voll anders als ähm, in den in den nächsten spielen ich kann auch ein bisschen was zur, äh, zur geschichte des äh, entwicklung in, in der entwicklung so erzählen denn eigentlich hat man keine ahnung gehabt ähm, die Kirby aussehen sollte, das war gerade dumm von mir. Und da hat man einfach. Bert, Da man einfach um äh, einen Ballon gezeichnet mit zwei Augen und einem Mund. Und dann dachte man sich, ja, das ist ein Placeholder. Den benutzen wir jetzt erstmal, bis wir ein richtiges Design haben. Aber dann haben sie sich das Design gemocht. Haben sie das Design gemocht und dann haben sie das auch benutzt. Als originale Kirby-Design. Der hieß auch irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie der hieß. Irgendein japanischer Name. Was, ich bin gestorben? Echt? Ich bin echt gestorben? Fuck. Speed. Ich habe bis keinen Bock auf Seisel oder so. Ich muss das eigentlich so durchspielen. Okay, so darf ich aber keine, meine, keine Fehler mehr machen, weil ich brauche die Leben von dem Boss. Oh, ah! nein! Nein! Ich keine Ahnung, was es gerade ist, aber ja. Yeah. <lacht> aufpassen! Aufpassen! Boah, chill mal, Kirby. Und ähm, ja, dann haben die den einfach so gelassen. Im japanischen heißt Kirby auch, glaube ich, Kabi. Und äh, das Spiel hieß, äh, in Japan, äh, Kirby of the, Stars oder so. Irgendwie sowas. Jetzt muss ich ihn aber schaffen. Jetzt muss ich auf das anderen Bildschirm kurz gucken, weil die Sicht da kleiner gemacht ist. Und man kann ja irgendwie besser spielen. Keine Ahnung, bei so einem Boss kann ich irgendwie besser spielen, wenn die, wenn die Sicht kleiner ist. ist. Das Ist das komisch? Nein, oder? Ah, nein, nein, nein, nein, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Nicht jetzt. Gott, oh Gott, der killt mich ja richtig. Bam, aber ich habe ihn vorher gekillt. Okay, jetzt müssen wir nur noch gegen Cracker. Oh nee, Cracker. Kommen ich hier rein? Nee, kann man nicht. Okay. Wenn ah. ich irgendwas vergessen habe zu erzählen, dann. Weil ich jetzt irgendwann mal nachholen oder so. Ich glaube jetzt bin ich zu oft gestorben. Ähm, das ist nicht gut. Jetzt haben wir nämlich nur noch. diesen einen Versuch. Danach haben wir keine one ups mehr. Und wenn wir dann sterben, dann. Was das? Da kann ich normal normaler neu aufnehmen. Oh, hey, Kumpel. Boom. Ah, dann sterben alle Gegner, okay. Das, das, das ist gut zu wissen. Okay, jetzt kämpfen wir gegen Crickle! gegen die ich keinen Bock habe zu kämpfen. Ja, okay, ich dachte schon Julia. Julia. Hä, was? Okay. Weil er ist ja eigentlich nur ein Zwischenboss. Oh, oh, oh. Ah, nein! Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Was willst du? Nee, mach's mir hier ja nicht. Hat mir nichts tun, du dummes okay. Auge, Oh, fuck. Okay, okay. Das wird jetzt schwer. Ich muss, ich brauch gleich eine Heilung bei Kind. Aber also wir kämpfen sofort gegen den, glaube ich. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut, was ich gerade auch mache. Ich bin gerade richtig, richtig nicht so gut. Falls es ein Wort ist. Bams, aber er hat keine Chance für mich. So, und jetzt kämpfen wir gegen den, gegen den König Dedede. De de. de de de de de de. Was wir machen müssen, der kippt gleich um oder hier sowas. Und dann müssen wir einfach die Sterne auf, äh, aufnehmen und dann gegen ihn schmeißen. Bams! Bei zwei Sternen, glaube ich, macht man noch mehr Schaden. Ich weiß es nicht genau. Kann sein. Ich bin mir echt nicht sicher... Ah, nein! Ah, Mist, die Attacke es ja auch noch. Die ist gemein, die ist echt gemein. Muss immer aufpassen, muss immer ein bisschen Abstand halten, auf jeden Fall. Nicht so wie ich jetzt gerade, weil ich bin gerade richtig schlecht ging. Gegen... Ja, gut. So, sorry für den kleinen Klatt, aber ja. Yeah. Ähm, wir haben jetzt One-on-One, -on -one. keine One-Ups mehr, weil ich zu schlecht bin. Und der fängt sofort mit der Attacke an. Wie fies! Okay, okay, okay, Hammer, Hammer. Bäm! Habe ich, hab ich ihn getroffen? Ich, ich weiß es gerade echt nicht. Wenn er dieses äh, Gesicht macht, dann haben wir auf jeden Fall getroffen. Und unten ihr seht ihr schon eine Leiste, wie viel Leben der hat im Gegensatz zu den anderen einfach. Oh ja, die Attacke, ich mag das, wenn er die Attacke macht. Oder den Hammer. Den Hammer, ja. Bam, da kann ich ihn nämlich treffen. Und dann ist er viel einfacher. Ah, ich ah, ich wollte gerade abhauen. Naja, dann wird es halt kein No Damage von. Hat ja nicht vor, aber ja. BÄM! Wir haben ihn fast, wir haben ihn fast! Wir wollen nur das Obst wieder für Dreamland! Nur weil du so gefräßig bist! Du fetter Pinguin! Und das war's! <lacht> Boom! Da fliegt er raus! Und wir haben es geschafft! Wir haben... Alle Bösen Besiegt! Wir haben... ...das Spiel so gespielt! Und das Obst! Haben wir nun zurückerobert, wenn man zu sagen kann. Ich weiß nicht, ob man das sehen konnte, aber es hat gerade gewackelt, das, ist das Schloss. Ich habe keine Aufnahme gesehen, das hat man gerade nicht gesehen. Und da haben wir das Spiel nur durchgespielt! Yay! Die Credits! Uh, ja, die lassen ich jetzt laufen. Ähm, wir sehen auch gleich die ziehen, wie das Spiel endet. Ähm, ich finde das Spiel richtig cool. Ich könnte jetzt keine Punkte persönlich geben, muss ich ehrlich sagen, also ja. Aber ich, ich finde es toll, dass ihr mir zugesehen habt. Auch wenn ich manchmal ohne Scheiße gelabert habe. Sehen wir jetzt gerade. Trotzdem vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Und ich freue mich auf das nächste Video, wo ihr mal wieder dabei seid und mir zuguckt. Videos. Das, das ist cool. <lacht> ich ich höre mich gerade, dass ich irgendwie so Lappen in den Displays machen. Ich freue mich, wenn jemand Leute zugucken. Aber nein, so will ich nicht. Und für Leute, die auf meinen Kanal kommen, sind, wird es wahrscheinlich richtig komisch sein, dass ich ja so, so was Scheiße ich laber. Ich bin immer so ein fucking Wasserfall. Ey. Aber ja. <Sie> uh, Kirby's Dreamland presented by Hall Laboratories Inc. and Nintendo. Thank you for playing. Yeah. Und jetzt.. Kirby. Boom, Wieder klein. Und okay, okay, zum Glück fällt das nicht runter, aber yeah! Alle feiern Kirby! Yeah, das Obst ist wieder zurückgekehrt und bye bye Yeah bye bye Leute oder oder good job press up A press up A and select on the title screen to start a new adventure good luck Könnte ich die da kann sich fassen Ja wir haben jetzt einen Hardmode freigeschaltet aber den machen wir wahrscheinlich im Livestream oder so wenn ich mal Bock habe Macht doch hier nicht was Mann, ich bin nach Hause. Ich gehe jetzt. Okay. Ja, ähm, wir haben es durchgespielt. Vielen Dank fürs Anschauen. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr irgendwo links und rechts oder oben klicken, um ähm, neues Video zu sehen. Und damit würde ich sagen: Haut rein, Leute. Und bis zur nächsten Folge von Kirby oder was anderem. Haut rein und ciao.